Bei Feueralarm sollten Sie keine Aufzüge benutzen. Oh Mann oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, Sie haben den Notfallknopf gedrückt. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich muss hier raus.